Willkommen zur Retro Panda Gaming Room Tour. In diesem Video möchte ich euch einfach mal so meinen Gaming Room zeigen. Es ist zwar klein, aber fein. Diesen Aufschnitt kennt ihr ja, aber ihr habt euch jetzt sicherlich vielleicht auch mal gefragt, was ist eigentlich alles genau in dieser Vitrine drin? Was in diesem Regal und langjährige Zuschauer wissen, ich hatte vorher einen anderen Hintergrund immer. Was ist mit dem geschehen? Ich werde euch mal alles zeigen, was für Nerdkram und Hobbykram hier alles in diesen kleinen vier Wänden Platz findet. Wie ihr erstmal sehen könnt, was vielleicht immer so etwas außer Sicht ist bei den äh, Redopanda Quetzig Folgen, könnt ihr es immer sehen. Hier ist ein Kratzbaum, wo ich dann auch immer schön meine Spiele für den Pickups irgendwie ablege und ihnen vorzeigen kann. Äh, die Katinka, die ist momentan hier nicht im Raum, die ist geflüchtet. Ähm, die hat irgendwie, okay, da macht ihr sowas komisches Kamera aufbauen und sowas, da will ich nicht dabei sein. Aber der Pinsel liegt mir gerade hier zu, zu meinen Füßen. Das heißt, wenn es etwas an Schnarchgeräuschen zu euch durchdringen sollte, ähm, wisst ihr wer schuld ist. Fangen wir hier oben an in dem Regal. Und zwar habe ich hier so ein paar Bücher. Hier natürlich dann auch meine eigenen Bücher und äh, mein neues Werk natürlich die Game Boy Geheimtipps, wo ich immer noch sehr sehr glücklich bin, wie gut das bei euch ankommt. Dann haben wir hier meine eine Auswahl der Game Gear Spiele und zwar äh, benutze ich das hier ja. hinten, ja, seht ihr es, das ist kippelt hier etwas, das ist ein äh, 3D Drucker ausgedruckter Ständer für den Game Gear, der ist nicht ganz so stabil wie ich das gerne hätte und zwar hier hinten seht ihr dass die Spiele so ein bisschen hochgestapelt sind. Ich benutze dafür in letzter Zeit immer hier solche ausgedruckten Modulständer, ja, das, ich habe ja einen kleinen, billigen 3D-Drucker, die kriegt man ja relativ günstig und diese Files gibt es umsonst im Internet zu finden und da kann man dann halt hier auf verschiedenen Ebenen so Module raufstecken. Das benutze ich sowohl jetzt für die Game Gear Sachen als auch für die Game Boy Sachen. Die Masse an sich kommt da gleich noch und es finde ich eine wunderschöne Lösung, um die Module mal platzsparend irgendwie präsentieren zu können und man sieht das Cover, ne? irgendwie eine ATT-Kist oder sowas nehmen und die Module da einfach reinstapeln. Finde ich schade, weil ich finde, das hat einen gewissen Schauwert auf jeden Fall. Dann haben wir hier natürlich hier unten äh, mein Virtual Boy mit ein paar Spielen. Auch hier habe ich hier so einen 3D-ausgedruckten Ständer und natürlich hier eine der OVPs, die in ovps Ich habe ja verschiedene für den Virtual Boy Spieler auch in OVPs, weil ich mir dachte, hey, okay, die Spielebibliothek für dieses System, das ist so klein, da könnte es vielleicht man hinbekommen, die Spiele möglichst auch in OVP zu haben. Vor allen Dingen auch in Japan kriegt man die Dinger noch, merkt nicht. Günstig, aber im Vergleich zu manchen Gameboy-OVPs äh, relativ günstig. Man muss natürlich immer erst importieren und so weiter. Ist natürlich immer so eine Sache. Und da äh, ja, habe ich hier so eine kleine Auswahl von Virtual Boy stehen. Ist natürlich immer so ein bisschen problematisch, den Virtual Boy auch entsprechend hier aufzustellen. Weil ihr seht, der Ständer, der ist ziemlich hoch und äh, ist immer so eine Sache. Was mache ich hier mit dem Platz darunter? drunter? Hier drunter befinden sich eigentlich nur ja, Romane, die ich gelesen habe. Das hauptsächlich Warhammer 40.000 Bücher, weil ich ja ein großer, großer Fan von dem Universum bin. Aber äh, ich gucke mir gerade so, so um mich. Zu Warhammer 40.000 wird noch sehr viel kommen, weil das so seit ungefähr ein Jahr äh, noch mehr mein Hobby geworden ist, äh, als es schon eigentlich ist. So, jetzt habe ich mal einen etwas ungewöhnlichen und äh, unvorteilhaften Kamerawinkel, zumindest unvorteilhaft für mich, gewählt, damit ihr mal sehen könnt, was alles eine Vitrine ist. Ihr habt ja schon oben wahrscheinlich immer gesehen, was dort steht, zumindest das Hero Quest steht ja immer sehr deutlich da. Und äh, natürlich hier auch mein, äh, ich sag mal, Custom Retro Panda Game Boy, der einfach fantastisch ist, natürlich mit IPS-Display und so weiter. Dann äh, gesellen sich hier immer mehr äh, von mir bemalte Warhammer-Figuren. So wie zum Beispiel hier, äh, ich muss hier mal mit dem Fokus immer gucken, äh, eine wunderbare Statue. Und zwar sammle ich im Prinzip zwei Warhammer-Armeen. Also bei Warhammer 40.000 bei dem Universum gibt es viele verschiedene Fraktionen und Unterfraktionen. und ähm, ich äh, sammle die äh, sogenannten äh, Battle Sisters, die äh, Adeptas, Sororitas und das Adeptus Mechanicus, was so ein bisschen, das erste sind so ein bisschen Kampfnonnen, könnt ihr euch das vorstellen, die sind so herrlich überdreht dargestellt und Adeptus Mechanicus, das sind so im Prinzip die, die Techniker, die sagen, hey, Fleisch und sowas, das ist alles gar nicht so toll hier, wozu einen normalen Arm haben, wenn ich hier einen Metallarm haben kann, der schön elektronisch alles Kraft verstärkt und so weiter. Keine Angst, ich werde jetzt nicht genauer auf die Lore gehen, aber ich habe für mich entdeckt dieses Hobby zu diesem Universum gibt es halt viele mini Minifiguren. Ne? So kleine Figuren, das sind Bausätze, die müsst ihr zusammenbauen und könnt ihr bemalen und damit dann theoretisch auch Tabletop-Spiele spielen. Also ihr habt dann zwei Armeen mit verschiedenen Punktewerten und ähm, das spielt man dann halt. Das Spielen an sich mache ich nicht, aber ich habe für mich dieses Bemalen dieser Figuren entdeckt, was einfach wunderbar entspannend für mich ist und da kann ich super abschalten und ich werde immer besser und freue mich da. Ähm, da habe ich hier oben eine Auswahl, das sind zum Beispiel hier auch äh, herrliche ähm, ja, Knights heißen die. Das sind so im Prinzip große Kampfroboter, die, äh, die dann irgendwie schön bemalt werden können. Ich habe da jetzt auch eine Airbrush zum Geburtstag bekommen und das ist alles wunderbar. Und dann will ich euch natürlich hier noch meinen äh, größten Stolz zeigen. Das ist eins meiner letzten Projekte, die ich gemacht habe. Ihr seht, <lacht> das ist schon ein ganz großer. Keine Angst, ich muss die Hand immer weghalten, weil die Kamera nimmt immer das Gesicht automatisch so als Fokus, dass ihr es das auch mal vernünftig seht. Ähm, habe ich hier so ein bisschen schwarz-weiß gemacht. Man kann hier die... Die, die die base gestalten schön matschig und ähm, ich habe da viel spaß mit der airbrush zu arbeiten ähm, und es ist ein super hobby einfach mal um, um komplett abzuschalten und wie ihr dann vielleicht auch denn hier im späteren verlauf sehen werdet übernimmt das auch immer viel mehr <lacht> platz in meinem Hobbyraum aber hier oben natürlich sind erstmal meine größten Gameboy-Schätze, sage ich mal, präsentiert. Also natürlich einmal das Fortress of Fear in Originalverpackung, denn Zelda, was so, ja, beides so ein bisschen meine Lieblingsspiele sind im Prinzip. Und dann habe ich hier im Prinzip meine teuersten <lacht> Module aufgelistet. Ähm, auch in diesem Auf Aufsteller. Ich nehme es jetzt mal nicht raus, weil äh, ich habe das Angst, dass, dass die Module irgendwie runterfallen. Weil mit viel Bewegung äh, ist das schon mal so eine Sache. Und zwar Fortress of Fear, Zelda. Und dann äh, Trip World, dann Avenging Spirit und Felix the Cat. Alles relativ teure Module. Ähm, bald kommt eventuell noch ein viel, viel teures Modul dazu. Aber dazu in den nächsten Pickups. Dann habe ich hier unten habe ich äh, diverse OVPs. Zum Beispiel von Solar Striker. Auch die zeige ich euch jetzt nicht im Detail. Ähm, irgendwann mache ich das bestimmt. Und zwar, ich bin ja kein OVP-Sammler an sich. Um, und um, ich habe mir aber beschlossen, hey, die Spiele, die ich als Kind gehabt habe und wirklich geliebt habe und hoch und runter gespielt habe, die würde ich gerne als OVP haben. Und da ist im Prinzip die Sammlung hier. Dann habe ich hier natürlich einmal dann auch den Game Boy, die OVP, wo ich sehr, sehr froh drüber bin. Alles also natürlich hier mit entsprechenden Plastikschutzfolien. Und äh, wenn ihr das richtig sehen könnt, habe ich hier natürlich dann noch einige Module als Hintergrund, auch mit diesem Aufsteller im Prinzip, ähm, Dann hier weiter unten ist dann äh, schon eine bemalte Armee der Adepta Sororita, äh, der, der Kampfnon, sage ich mal. Ähm, da sind ein paar schöne Modelle auch dabei, wie zum Beispiel hier ähm, die Anführerin äh, und so weiter. Ähm, ist wirklich jetzt über die Jahre sehr viel geworden und ich, ich merke, wie ich wirklich da so Spaß habe beim Bemalen. Ähm, ja, das, das, äh, Die Vitrine an sich ist natürlich, äh, wie ihr es wahrscheinlich sehen könnt, äh, dieses äh, Standard Ikea-Modell, sage ich mal, was glaube ich wirklich, wirklich jeder hat. <lacht> ist auch äh, vernünftig, ist zwar ein Krampf zum Aufbauen, aber... Ist preis einfach super. Ich habe mir hier noch so eine Lampe eingebaut. Ich habe hier im ganzen Raum ich diverse Lichter mit von diesen Philips Hue, also H-U-E. Das ist für mich ganz gut, weil ich da so schön Farbstimmung einbauen kann. Und die Dinger sind zwar relativ teuer, aber wenn man dieses System einmal hier hat, ist das ganz schön. Und ich versuche ja, wenn ich... Video zu machen, versuche ich immer so eine sehr gemütliche Atmosphäre zu machen. Und ähm, da ist natürlich so, so ein bisschen dunkleres, eher so orangeneres Licht sehr, sehr schön und ich hoffe, das kommt auch so rüber. Ich versuche das ja nicht ganz so clean zu machen, sondern wirklich gemütlich. Hey, ihr seid da. Und mit diesen Lampen, da kann, kann man ja, mit einer Handy-App kann man ja alle möglichen Farben, die man sich gerne haben möchte, auswählen. Für die Halloween-Folge habe ich ja so ein bisschen rötlicheres Licht genommen und so weiter. Das ist ganz praktisch. Teurer Luxus, aber ganz praktisch. Genau, das ist die Vitrine im Prinzip. Und dann haben wir hier noch eine wunderschöne Lampe, die ich äh, ja, im letzten Frankreich-Urlaub gekauft habe. Und zwar hier mit so einem Treibhaus mit so einer sehr schönen Birne. Leider bei einem normalen Film kann ich die nicht anmachen, ähm, weil, ihr seht selber, gerade geht es. Aber wenn ich das hier so ein bisschen abdunkelt, dann bringt das zu viel Gegenlicht, dass mein Gesicht etwas zu dunkel ist, was wirklich schade ist. Ja, und dann habe ich hier noch verschiedene Bilder hängen. Und zwar einmal natürlich das wunderbare Bild, Bild, Bild, Bild von der Kettlerschule in Schmelz. Da hatte ich ja, ist das, ist das wirklich schon zwei Jahre her? Mit dem lieben Boris an dieser Stelle viele Grüße an dich ja eine schöne Fragestunde gemacht, wo die Schüler mich so ein bisschen Sachen gefragt haben, YouTube-mäßig, wie läuft es da und sowas. Dann hier mein selbstgebautes Photos of vier, ja ich nenne es mal 3D-Bild. Auch da habe ich ja ein Video dazu gemacht, wie man das genau macht. Das ist ja im Prinzip, man druckt sich das aus auf verschiedenen Lagen, macht es ein bisschen mit Moosgummi, dass man so ein bisschen so so so einen 3D-Effekt da drin hat. Dann äh, haben wir hier schöne Gameboy-Dekorationen, die ich zu Weihnachten bekommen habe und äh, Verschiedene Bilder, Secret of Mana und so weiter. Das kennt ihr alles natürlich von meinen Videos. Und das Prinzip hier so meine Ecke. Und ähm, hier drehe ich in letzter Zeit wirklich am liebsten meine Videos, weil das so ein bisschen, ja, bisschen, bisschen gemütlicher ist. Ne? Das ist so, so ein bisschen gemütlich, hier ist so eine Ecke. Das ist nicht so die große Spielewand, wie ich äh, hier auf der anderen Seite habe, die ich euch gleich zeige. Und deswegen ist es so ein bisschen mein, mein Lieblingsvideodreh, äh, Ort hier geworden, ähm, weil, wie gesagt, ich will das natürlich mal so ein bisschen schnuckelig haben. Ne? Aber jetzt kommen wir mal zu der Spielemasse. Ja, und das ist die Kulisse, die die älteren Zuschauer wahrscheinlich kennen. Das ist so meine Hauptsammlungsgeschichte hier. Wie ihr seht, ich gehe mal kurz zur Seite, habe ich auf dieser Seite dann eher die Gameboy-Spiele. Hier ist quasi die Gameboy-Modulwand mit diesen äh, Ständern aus dem 3D-Drucker. Ähm, hier oben habe ich noch ein paar Game Gear-Spiele und natürlich hier äh, Warhammer, Warhammer, Warhammer. Ein paar Gameboy-OVPs natürlich. Dann habe ich hier natürlich auch so ein paar kleine, selbstmalte Projekte. Ne? kleiner Dings-Fun-Fact. Äh, das ist, auch der, ist aus einem 3D-Drucker. Äh, kommt die Figur irgendwem bekannt vor? Das, das, das sage ich mal so. Ist, ist aus einem Brettspiel, ähm, was wir alle mögen und lieben. Im größeren Format, 3D ausgedruckt, habe ich äh, bemalt. War auch ein sehr schönes Projekt. Und dann haben wir hier im Prinzip auch andere Gameboy-Spiele. Und zwar äh, am Anfang von, meinen, von, von meiner Sammelei. Da habe ich nämlich diese klassische Variante, was wahrscheinlich auch viele von euch machen, äh, mit diesen... DS-Höhlen. Also ihr könnt ganz gut eigentlich auch normale Nintendo DS-Höhlen nehmen. Dann müsst ihr hier so ein bisschen was äh, ausschneiden mit einem Messer, dass das äh, Game Modul hier gut reinpasst. Und dann äh, wird das hier ganz gut festgehalten. Und es gibt hier diese Covers, die kann man sich super ausdrucken. Da gibt es Internetseiten, die haben viele Spiele, natürlich leider nicht alle. Und damit kann man das wunderbar schön machen. Kann man denn hier schön so ins Regal stellen, sind die staubgeschützt und so weiter. Ich bin nach der Zeit aber so ein bisschen davon abgekommen, muss ich sagen, weil irgendwie mir das dann doch zu aufwendig war und ich fand es irgendwie so schade, nur diese Reihen mit, mit, mit, diesen, mit diesen Buchrücken, sage ich mal, zu haben. Und ich finde es halt schöner, diese Module halt so zu präsentieren, aber natürlich Spiele, die ich einmal so verpackt habe, mein Gott, das habe ich schon einmal das ausgedruckt und äh, in die Höhlen investiert, also belasse ich es auch dabei. Und natürlich auch hier sind äh, ein paar Warhammer-Figuren, beziehungsweise hier meine größte. Das ist hier so ein kleiner Flieger des äh, Adeptus Mechanicus. Ähm, das war mein erstes großes Airbrush-Projekt, wo ich sehr stolz bin auf diese Farbverläufe und sowas. Sind sehr gut gelungen. Ähm, das steht hier vorne im Prinzip, weil das äh, da, wo die andere Armee steht, nämlich hier nicht hoch genug ist. Deswegen passt es nicht. Manchmal ist es wirklich so einfach. Dann habe ich hier weitere äh, Reihen von äh, Gameboy-Spielen in DS-Höhlen und hier unten auch. Es sind natürlich hier auch noch ein paar OVPs, wie zum Beispiel hier auch für den Virtual Boy. Ähm, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wo ich die genau äh, präsentiere und wie präsentiere, weil mit, mit so Gameboy-OVPs sie vernünftig zu präsentieren, da habe ich jetzt noch kein wirklich super Sache irgendwie herausgefunden, ähm, was ich da ganz gut benutzen kann. Ja, dann haben wir natürlich hier auch so ein paar verschiedene kleine Deko-Figuren, wie zum Beispiel hier den Geralt als Pop-Figur. Oder hier habe ich den Game Watch Super Mario. Ja, und im Prinzip hier noch ein kleines Schätzchen. Und zwar äh, mein einziges äh, C64-Spiel, was ich in der Sammlung habe. Und zwar auf Kassette Park Patrol. Das war mein erstes Videospiel ever an das ich mich erinnern kann. Und ähm, da war es mir Ich hatte lange, lange im Kopf, wie das Spiel so ungefähr aussieht, wie es gespielt hat, aber ich wusste lange nicht den Namen. Und dann habe ich durch Zufall bei einem Podcast erfahren, ähm, wie das Spiel heißt. Und dann musste ich es natürlich mir auch gleich irgendwie in physischer Form kaufen. Ich habe auch sogar ein Testvideo dazu gemacht, so aus, aus Spaß, obwohl natürlich C64 äh, nicht so meine Geschichte ist hier auf dem Kanal und auch als Kind. Also ein Kumpels hatten C64, wollte ich immer haben, durfte ich aber nie. Und deswegen bin ich dann nie so tief eingestiegen, sage ich mal. Ja, dann haben wir hier natürlich hier auch noch ein Game Boy, ein Game Boy Pocket und äh, eine schöne Auswahl hier. Und hier auf der anderen Seite geht es Prinzip weiter. Hier ist so ein bisschen die Super Nintendo Switch-Ecke, nenne ich es einfach mal. Und zwar habe ich hier oben natürlich noch ein paar OVP stehen, wie zum Beispiel hier äh, Game Boy Homebrew von Where Is My Buddy. Oder Body, nicht Buddy. Buddy wäre was anderes, ja. <lacht> where Is where, My Buddy? Body, oh Gott. Ich hab's, ich hab's heute wirklich <lacht> ähm, Dann natürlich auch äh, Secret of Mana OVP. Ich hatte ja mal so ein bisschen als Ziel, so möglichst alle Super Nintendo Big Boxes irgendwie zusammenzutragen. Ähm, ich habe da teilweise auch schon wieder irgendwie Sachen losgeworden, weil ganz ehrlich, die Preise, vor allem wie für Super Metroid, die finde ich einfach so abgehoben, dass ich dieses Vorhaben irgendwie komplett vernachlässigt habe. Dann habe ich hier noch äh, Popfiguren und zwar von Dota 2. Das ist ja ein äh, MOBA Computerspiel, was ich sehr, sehr gerne spiele. Ähm, das ist hier der Patch, auch ein sehr schöner Held. Ähm, das ist im Prinzip mein Computerspiel, was ich seit, ich glaube, seit es raus ist. Das ist vor ungefähr, war, ist das schon zehn Jahre her? Ja, so Pi mal Daumen ähm, gespielt. Ich habe da auch schon irgendwie 3.500 Spielstunden in dem Spiel. Ist, glaube ich, so gesehen, das Spiel wirklich, was ich am meisten gespielt habe. Ähm, aber ich bin nie wirklich gut geworden. Dann ist hier natürlich noch eine weitere Armee. Und zwar das schon angesprochene Adeptus Mechanicus. Und wenn ihr so ein bisschen seht... Ähm die sind hier vom Stil her so ein bisschen anders, ne? die sind halt ein bisschen mechanischer und so weiter. Ähm, das ist hier im Prinzip äh, ja, eine Kampfeinheit, auf der geritten wird, wird auch in äh, Insiderkreisen schön als Chicken Walker <lacht> genannt. Oder im ähm, Prinzip, äh, was ich halt vom Stil sehr schön finde, ist, dass die haben so ein bisschen steampunk stil ne? Das ist zum Beispiel, die reiten auch, auch auf Pferden in, in die Schlacht, aber... Ich halte es mal ein bisschen näher Das sind natürlich jetzt keine, keine äh, normalen Pferde, sondern mechanische Pferde. Und, und diese Verknüpfung finde ich halt einfach herrlich. Dann sind wir hier etwas weiter unten, auch ein kleines Schätzchen hier, und zwar ihn hier, der Name fällt mir gerade nicht ein, auch mit einem äh, 3D-gedruckten Ständer, ähm, weil normalerweise stehen die Figuren ja nicht so ganz, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich, ich bin ja kein He-Man-Sammler, ich hatte als Kind natürlich, fand ich He-Man toll, ich hatte äh, ein, zwei He-Man-Figuren ähm, und die, diesen hier hatte ich. Und dann bin ich bei einer Börse zufälligerweise über den gestolpert, und dachte mir, jo, den musst du haben und äh, ja, habe ich mir natürlich dann auch gekauft. Und dann habe ich hier natürlich meine Switch-Spiele. Ihr seht schon am roten Rücken, wobei ich wirklich sagen muss, Switch, boah, ich spiele nicht mehr so wirklich viel Switch. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie... Äh, ja, ne? <lacht> Ihr kennt es vielleicht selber. Also es ist so kein Spiel, was mich so hundertprozentig überzeugt, wo ich die Switch raushole. Ich will jetzt die Tage mal Metroid Dread irgendwie mal anzocken. Aber irgendwie... Ähm ich den doch meistens am PC hängen, <lacht> komischerweise was moderne Spiele angeht. Dann habe ich hier unten ähm, meine Super Nintendo Ecke, da habe ich auch so ein bisschen abgespeckt, weil ich jetzt von meiner Sammlung so ein bisschen den Fokus drauflegen wollte. Jetzt wirklich Game Boy, Weil so ein bisschen meine Erfahrung ist, wenn man zu viele Systeme sammelt, dann kann es auch irgendwie schnell unübersichtlich werden. Und deswegen dachte ich mir, okay, hey, ich will mich erstmal pur auf Gameboy konzentrieren, da habe ich am meisten Spaß dran und ähm, ist abgespeckt, natürlich so ein paar besondere Spiele aus meiner Kindheit. Ganz besonders ist hier in der Ecke, ähm, ich hole es mal nicht raus, äh, mein Super Nintendo Original von damals, habe ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden gefunden, bin ich sehr froh. Ist auch nicht irgendwie großartig vergilbt oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe es allerdings nicht getestet, ob es wieder läuft, aber das ist hier ein schönes Deko-Objekt auf jeden Fall. Und auch hier natürlich auch alles voller Warhammer-Figuren. Hier noch so ein anderer äh, äh, Knight heißen die. Ähm, diesmal sogar aus einem 3D-Drucker. Ich habe nämlich auch so, auch so einen äh, Resin-3D-Drucker, wo man auch so... Äh, ja, bessere Qualität, was Figuren angeht, drucken kann. Ähm, auch schöne Figur oder auch hier ähm, Außen-3D-Drucker von, von einer Adepta Sororita, ne? Die, diese äh, Kämpfer-Non, sage ich mal, ähm, kann man sich sehr, sehr schöne Modelle ausdrucken. Finde ich sehr cool und sehr herrlich. Ja, hier unten, ihr könnt es andeuten, ist natürlich die Panda-Mütze, die muss natürlich irgendwo hin. Und natürlich auch so ein bisschen äh, meine NES-Spiele sind hier nur auf der anderen Seite, die ich habe, die paar. Und ähm, paar PC-Spiele habe ich ja noch. Ähm, und das Prinzip so meine große Sammelwand. Oben hier auf dem Regal seht ihr gerade nicht stehen natürlich äh, auch OVPs, wie zum Beispiel von Virtual Boy habe ich halt ja die OVP. Die sind ja immer so sperrig. Passen nirgendwo hin, und ähm, ja, das ist die klassische Ansicht. Und jetzt zeige ich euch eine Ansicht, die ihr im Prinzip nie zu sehen bekommt. Und zwar hier ist meine Malecke. Wie ihr seht, ist nah am Computer, aber da gehe ich gleich noch spezieller drauf ein. Ähm, hier habe ich meine diversen. Regale mit Farben stehen und zwar ähm, habe ich ja früher äh, bei auf Nagellackregalen meine Gameboy-Module gestapelt und die wurden jetzt quasi recycelt, um meine ganzen Farben zum Bemalen hier ähm, zu lagern. Das passt nämlich auch sehr, sehr cool und ähm hier unterm Tisch habe ich äh, dann nochmal einen Kompressor stehen für meine Airbrush und natürlich eine schöne Malunterlage und natürlich hier habe ich auch recycelt. Ich habe mir nämlich mal für Videos äh, ein Ringlicht irgendwie gekauft und ähm, ich habe aber gemerkt, äh, dass das sehr meiner Brille spiegelt. Und ähm, das fand ich ein bisschen irgendwie, äh, suboptimal, aber gut, da hatte ich so ein Ding hier. Und äh, dann kann ich das ja auch jetzt prima zum Bemalen nehmen, weil da braucht er natürlich auch gutes Licht. Deswegen auch hier gut <lacht> recycelt. Ähm, besonders stolz bin ich hier auf diesem Tisch hier. Und zwar ist das... Äh ein selbstgebauter Tisch, den habe ich wirklich selbst gebaut. Das war so mein äh, erstes größeres Projekt, was ich wie in Angriff genommen habe. Der ist äh, zwei Meter lang und ähm, da habe ich mir zwei Baumkanten aus Eiche, die schön dick sind, irgendwie besorgt und hier in der Mitte hier so ein bisschen mit Resin gemacht. Es gibt, gibt ja die, diese, diese Waterfall Tables oder, oder wie es heißt. Es ist ja schon länger irgendwie, irgendwie ein Trend. Ich glaube, der ist auch mittlerweile ein bisschen out. Im Prinzip äh, läuft es denn so, dass ihr ähm, euch einen Rahmen baut, denn diese, diese ja, Baumkanten irgendwie äh, da natürlich reinlegt und dann die Mitte mit, mit Resin aus Gießt. Das muss man natürlich erst zusammenmischen, dass das auch entsprechend aushärtet. Da kann man natürlich eine schöne Farbe äh, irgendwie nehmen. Ihr seht es ja wahrscheinlich immer so auch als Untergrund bei meinen Blättervideos, weil das wird nämlich auch hier entsprechend immer gemacht. Und äh, wenn das dann durchgetrocknet ist, dann müsst ihr schleifen, schleifen, schleifen, dass das alles einigermaßen eben ist. Ich muss sagen, es äh, war mein erstes Projekt dieser Art. Es ist natürlich nicht perfekt irgendwie geworden, ähm, aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit, weil es ein richtig schöner, stabiler Tisch ist, den man so nicht bekommt massiv und so weiter und äh, für den Preis sind äh, die selbst die Materialien sind nicht gerade billig natürlich ähm, vor allem das Resin, äh, weil ihr braucht natürlich da wirklich eine ordentliche Menge. Ähm, das ist alles nicht billig, aber wenn ich das sowas fertig gekauft hätte, so einen stabilen Tisch wäre das wesentlich teurer geworden. Natürlich dann noch hier vernünftige Tischbeine drunter und, und, und gut ist. Ähm, also da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Und ähm, irgendwie äh, der Tisch, der könnte eigentlich auch noch. <lacht> noch größer sein. Ähm, dann habe ich natürlich hier noch ein bisschen äh, Pflanzen rumstehen. Falls ihr euch wundert, äh, wie die Pflanze aussieht, äh, nein, die ist nicht tot. Da kommt unten ein neuer, neuer Spries, äh, Spross und äh, wo ich auch sehr stolz bin, das war so mein erstes äh, 3D-Druckobjekt und zwar äh, brauche ich mal 40.000 ein Space Marine. Wie ihr seht, in einer sehr großen Größe, ähm, muss ich irgendwann, glaube ich, auch mal bemalen, wenn ich wieder Lust zu habe. Ähm, der wacht da hier im Fenster und äh, dient natürlich als wunderbare Dekoration. Und wie ihr seht, hier äh, sind natürlich auch noch ein paar schöne Bilder. Aber dazu vielleicht mehr, wenn ich euch hier so ein bisschen da die Computerecke zeige. So und das ist im Prinzip die andere Seite von äh, den Let's Plays und von den Retro Brander quält Folgen. Und zwar ist hier das Herzstück mein Computer mit entsprechend äh, zwei Monitoren. Ich habe mich irgendwie lange gegen zwei Monitore irgendwie gesperrt, weil ich mir dachte, ah, brauchst du doch nicht und hier und da. Ähm, aber da hatte ich mir irgendwann einen neuen gekauft und der alte ist dann natürlich zum zweiten Monitor geworden. Und ähm, ja, ist, äh, ich will jetzt auch nicht mehr drauf verzichten. Also wenn man sich erstmal dran daran gewöhnt hat, dann äh, ist das natürlich echt eine feine Sache. Dann habe ich hier natürlich hier mein entsprechendes Mikrofon mit Mikrofonhalter und natürlich äh, hier auch das Kamerastativ, weil ich äh, zum Filmen keine normale Webcam benutze, sondern hier meine Spiegelreflexkamera, die ich hier auch gerade zum Drehen benutze. Da gibt es nämlich einen Adapter, den man an den Computer anschließen kann und dann kann man die Kamera als Webcam benutzen. Und ähm, weil ich da jetzt was äh, Objektive und sowas angeht natürlich ein bisschen zu was investiert habe, ähm, bietet es halt an, das dann auch zu nutzen. Ja, ein paar verschiedene Bilder habe ich hier an der Wand, äh, könnt ihr wahrscheinlich nicht ganz genau sehen. Hier ist zum Beispiel diese eine Szene aus Link's Awakening DX, wo äh, Link und äh, Marian an, am Strand Sitzen. Und ähm, die hat sich bei mir so als, als Kind irgendwie so als so schön eingeprägt, dass ich mir das auch so als 3D-Bild gemacht habe. Da habe ich hier noch ein paar alte Gameboy-Poster und ähm, hier natürlich so mein äh, Kamera-Equipment entsprechend stehen. Und ähm, ja, im Prinzip auch hier zwei Echo-Lichter, wie ihr sehen könnt. Das ist ein ganz schön bei den Let's Play so als, als Beleuchtung, kann man schön schön einstellen was für eine Farbe das sein soll. Natürlich hier auch eine schöne mechanische Tastatur. Ich merke gerade, da kommt Musik. Ich hätte die Boxen vielleicht ausmachen sollen. Aber ja, das ist die Retro Panda Room Tour gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt mal ein bisschen besseren Einblick bekommen, wo ich arbeite. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss!